Kommst du? Du solltest recht sein, dann lieber. Ah, jetzt Spack. Wow. Wow. This is Whoa. an emergency! Wow. It was at this moment that he knew. He fucked up. Captain, party hey, hey, hey, hey. Also für gesagt, DC, also wir gesagt, Social's, to be up to flight. Ich kann nicht mehr schreiben, das heißt Social's und nichts Ghosty's. Schön, bist du da, guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh. der macht, was er will. 100. Oh, Runway closed! 50 40 30 20. 10. 10. On the ground Speed Reverse. Sita Skylar ist oder Sita Skylar? Wow. Es chill hier unten, ne? Hast du ein Problem? Kommst du auch chillen zu mir? Nee, ich hatte so ein geiles, Manö so ein geiles Manöver geflogen, aber ja, die Wand dann hier... Ja, das sah jetzt geil aus, also. Wow. Äh. Ist da King Kong drin? Ich glaube, das ist King Kong. Das ist das Kraftwerk und die Überprüfungsanlage. What? Das, die bauen da noch Jurassic Park mit. Ein. Das ist ja cool. ey. Wenn ein Flugsaurier kommt, dann hast du Pech gehabt. Weißt wie man das ist? Zumindest sind wir hier gelandet Aber auch mit dem Bremsweg hat es nicht geklappt Der Berg hinter uns hat uns dann gebremst Und es wird auch nie klappen mit den Bremsen So, wir haben noch nicht mal 100 Knoten Jetzt haben wir 100 Knoten Und jetzt fehlen uns noch 60 Knoten Guckt euch die Wolke hier an Oh, ist das nicht geil, ist das nicht geil Ist die Wolke nicht... oh wenn wir jetzt in einem Chat wären, dann würden wir hier durchfliegen. Aber bis wir da hinten sind, ist das schon lange vorbei. Sieht geil aus. Ey. Ich habe sie